Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem kleinen Video aus der Reihe Tools. Und genauer geht es mir heute um das Headset, das ich gerade trage. Das ist ein T-Bone mit Klinke und das ist angeschlossen an den Empfänger eines Hollyland Lark. Und zwar ähm, hatte ich hier erhebliche Zweifel, ob das funktioniert, aber dafür zeige ich das Mikrofon vielleicht nochmal gleich. Zum Hintergrund. Ich hatte erhebliche Probleme mit meinem äh, Samsung Stage-Kit. Ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass das auf der 2,4 GHz Frequenz sendet und dadurch immer mal wieder der ein oder andere Abbruch zu hören war. Und das werde ich gleich mal aufsetzen, um den Unterschied zu zeigen und möglicherweise auch, wo die Vorteile dieses neuen Mikrofons, dieses neuen Headsets liegen. Aber dazu stöpsel ich jetzt erstmal oben und setze das andere Headset auf. andere Headsets zu hören sein, nämlich das, das ich gerade trage, das ist jetzt das Samsung Stage Kit xpd 1 äh, mit dem mitgelieferten Headset, das ein bisschen einen wackeligeren Eindruck macht als das sehr gut verarbeitete T-Bone-Headset, ähm, Headmic. Und ich würde das Ganze sehr, sehr gern ähm, das Problem mal ganz kurz illustrieren, denn das Samsung Stage Kit hat mir über lange Jahre sehr, sehr gute Dienste geleistet. Ich bin sehr zufrieden damit gewesen. Ich mache mal das ein bisschen größer. Das ist mehr oder weniger ein USB-Funkmikrofon, das auf der 2,4 GHz Frequenz sendet. Ähm, man schließt den Dongle an und kann dann das Mikrofon benutzen. Ähm, ich zeige schon mal ganz kurz so ein bisschen, wo ähm, das Problem liegt, nämlich ähm, am jeweiligen Anschluss. Denn hier sieht man einen Mikro Mikrofonanschluss, der für den Anschluss an das Samsung gebraucht werden muss. Und das Hollywood Clark, wie das äh, Rode Wireless Go, ähm, haben allerdings einen Klinkeneingang, sodass ich mein Headset an dem neuen Mikrofon nicht benutzen konnte und in den, mehr in den letzten Wochen mehr recht als schlecht äh, mit besserem und schlechterem Ton auskommen musste. Und deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe dieses Mikrofon bestellt und zwar ähm, das T-Bone Head Mic ähm, mit einem Klinkeneingang. Ähm, diejenigen, die das Mikrofon schon mal aufgerufen haben, wissen, dass sie üblicherweise das HollyLand lag mit einem ähm, Lavalier-Mikrofon äh, benutzen können. Und ich schalte jetzt mal das Mikrofon wieder um und setze das andere auf, damit möglicherweise auch den, den Unterschied ähm, hören kann. So und jetzt ähm, spreche ich faktisch schon wieder durch dieses neue Mikrofon, das muss ich noch kurz aufziehen. So, das ist jetzt das neue Mikrofon ähm, von T-Bone, das Head -Mic. Und jetzt ist das der die große Frage gewesen, passt diese Klinke mit dem Feststellverschluss, ähm, der üblicherweise für Sennheiser benutzt wird? auf die Empfangseinheit des holland lag Und sie passt. Ähm, ohne Umlöten, ohne Neuverschraubung, ohne äh, zusätzliche Adapter. Hier. Ich bin hier lange auf der Suche gewesen, um dieses Lavalier-Mikrofon zu ersetzen durch ein vernünftiges äh, Headset. Und das ist es, das, was ich gefunden habe. Das T-Bone Head Mic, das tatsächlich gut geeignet ist, um hier als optimale Ergänzung für das Holland Lark oder das Road Wireless Go zu dienen. Ähm, kostet 59 Euro, ist ein fairer Preis, ist es gut verarbeitet von Thomann und ähm, wird schnell geliefert. Das als Workaround für diejenigen, die mit dem Samsung ähm, Stage Kit Probleme haben. Ähm, der einfache Hintergrund ist der, ich vermute, dass dadurch, dass alle... Ähm, Jetzt mittlerweile mit WLAN-fähigen Geräten und mehr WLAN-fähigen Geräten in den Seminaren und Vorlesungen und Konferenzen sitzen, es zunehmend Probleme mit dem Frequenzband und mit der Stabilität ähm, dieses Samsung-Receivers gibt, ähm, sodass ich ihn in den Kontexten leider nicht mehr verwenden kann, stattdessen jetzt auf das T-Bone äh, setze, zusammen mit dem Holland Lark. Das scheint mir die beste Wahl zu sein. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme jetzt klingt. Ähm, verlinke alles in der Beschreibung unter dem Video und hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit helfen konnte. Zumindest mit der Frage, ob diese Art von Klinkenmikrofonen ja, an das Holyland lag und das Wireless Go passen. Die einfache Antwort ist ja. Also kaufen, ersetzen, glücklich sein. In diesem Sinne einen schönen Abend und auf ganz bald. Ciao.